Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bröckchen und ich mache heute endlich, was ich schon seit Ewigkeiten versprochen und machen wollte. habe. Ich habe jetzt nämlich endlich mein neues Mikrofon, nämlich die Monster Girl Challenge und dieses Mal habe ich sogar einen Gast mit mir dabei, der mich wahrscheinlich durch, die ganze, durch das ganze Design der Harp durchbegleiten wird und zwar, stell dich selber vor. Hallo, ich bin der G. Der G ist ein Vögelchen dass mir jetzt auf der Schulter sitzt und über die Schulter guckt, während ich Vögelchen zeichne. Ganz genau. <lacht> okay, genau. Ich stelle erst mal noch mal kurz die Monster Girl Challenge vor, für diejenigen, die nicht schon seit Ewigkeiten äh, mir folgen und gesehen haben, was ich alles so geplant, aber bisher noch nicht gemacht habe. Und zwar ist die 30 Tage Monster Girl Challenge ähm, eine, ja, so ein, etwas wie eine Herausforderung an Künstler, die sie sich selber stellen können um einfach zu üben, besser in Charakterdesign zu werden. Und ja, normalerweise geht die halt 30 Tage lang und man macht jeden Tag einen Prompt aus der Challenge. Was ich allerdings machen werde, ist sozusagen 30 große Folgen in Anführungsstrichen draus zu machen, ähm, die sich jeweils nochmal in kleinere Folgen von ungefähr 20 bis 25 Minuten aufteilen. Ich werde schauen, dass ich die Zeit ein bisschen begrenze. Und ja, damit eines nach dem anderen von diesen Monster Girls durchzumachen. Ja, das war der Plan dabei. Lach mich nicht <lacht> aus, ich äh, bin ich nervös. Hab ich ich hab's <lacht> nur verlesen. 30 Gay Monster Girl Challenge. <lacht> ich meine, ich kann sie ja auch alle gay machen, das ist kein Problem. Warum? Hm. nicht Ich meine, hier steht sowieso bei einem Monster Girl und her significant other, also mhm. passt doch. Genau. Die erste Herausforderung dabei ist die Harpier. Ähm, ich habe mir gedacht, wir fangen erstmal mit ein bisschen äh, Grundrecherche, was es angeht, an. Und habe dabei auch herausgefunden, dass Harpier nicht so geschrieben wird, wie ich dachte, dass es geschrieben wird. Ich werde das dann im Video Videotitel und auf dem Thumbnail richtig haben, aber... Ich war jetzt zu faul, das Ganze noch mal zu schreiben und noch mal den Effekt drauf zu legen in sei. Also, deiner Verteidigung, ich habe das noch, fast noch nie so geschrieben gesehen. Komisch, oder? Ich bilde mir auch hin, dass ich das noch nie so gesehen habe. Ja, in der Umgangsschrift, wie auch immer man Umgangssprache bei Schrift nennt, <lacht> ich, ja, benutzt man das y irgendwie? Nicht nee. so richtig. Genau. Zumindest nicht im Deutschen. Nee. Ähm, ja, genau. Traditionelle Darstellung, der Harpie ist ähm, im Prinzip ein Vogel, auf den einfach ein Frauenkopf drauf geklatscht ist. <lacht> Was ich immer sehr amüsant finde. Ähm, manchmal auch mit langem Hals, wie hier. <lacht> ist das nicht wunderschön? Oh, das ist das Sequel zu Nudelpferd. Nudelbird? <lacht> Nudelbird. Genau. Wir haben sie anscheinend auch als Wappen des Landkreises Aurich. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Das ist doch schön. Hm. Was ich aber schon gemerkt habe, ist halt, da die Harpier aus der griechischen Mythologie kommt, wird sie halt häufig sehr typisch europäisch dargestellt. Und ich habe mir gedacht, für meine Hapie gehe ich in eine andere Richtung und schaue, dass ich sie eher in Richtung ägyptisch mache. So vom Aussehen und auch vom Vogel her. Das erste, was ich mir dafür extra rausgesucht habe, schon im Vorhinein, ist diese Referenz hier. Das ist eine sehr gute Referenz, die ich häufig benutze. Also ihr könnt nach dem Titel googeln, wenn ihr möchtet. Oder einfach die Adresse hier oben abtippen. Ich verlinke das auch nochmal in der Beschreibung. Das ist eine sehr schöne Referenz dafür, wie Menschen in verschiedenen Gegenden der Welt ähm, sozusagen durchschnittlich aussehen. Also man kann oder man sollte sogar natürlich auch ein bisschen davon weggehen, wenn man einzelne Charaktere entwirft. Aber es ist gut, um zu wissen, was so eben der Durchschnitt ist, an dem man sich ein bisschen orientieren kann. So kann man halt auch besser Charaktere voneinander unterscheiden, die nicht europäisch sind und die unterschiedlich aussehen sollen, aber halt auch als ihre Nationalität erkennbar sein sollen. Und dann schaue ich doch gleich mal, ob ich hier oben vielleicht auch direkt ägyptisch finde. Oh Gott, das mhm. passt nicht alles rauf. das ist so unpraktisch. Lass dich einfach an dem Bild ziehen, funktioniert das? Ich kann auch einfach schauen. Ja. <lacht> Tibeten, Pacific. Inuit, kaukasisch Ah, okay, wir müssen ein bisschen weiter um Richtung... Ah, wir haben was ägyptisch. Kann ich wieder ranzoomen. Genau. Hm. Ich überlege gerade, ob ich das gut zusammenfassen kann. Aber die Wörter sind so schwer. <lacht> also anscheinend sehr typisch sind Nasen, die unten... Ähm, nicht ganz so breit sind wie bei den meisten Leuten auf dem afrikanischen Kontinent, aber schon, schon ein bisschen breit. Gerade Nasenrücken und relativ ebenes Gesichtsprofil. Sowas ist auch immer interessant. Hier haben wir gute Beispiele für Augenfarben und Hautfarben, die so typisch wären. Anscheinend haben sie einen sogenannten roten Unterton, also wenn wir dann die hauptfarbe raussuchen, gehen wir dann eher so ein kleines bisschen ins orange rötliche rein, als in Richtung gelb oder pink. Ja, und schwarze Haare sind gut. Dann wenn auch so eine Referenzen sehr schön sich zu machen. Ist es ist natürlich immer auch am besten, wenn man dazu noch direkt selber noch ein bisschen zusätzliche Vorlagen sucht. Und ich schaue einfach mal, ob ich hier, wenn ich Egyptian People eingebe, also ägyptische Leute, ob ich dann auch ein paar schöne Fotos sehe, an denen ich Gemeinsamkeiten erkennen kann. Oh, das ist hübsch. Hier sind anscheinend sehr viele verschiedene Gesichter. Hier hat man das auch nochmal gegenübergestellt. Ich sehe schon, dass ich wahrscheinlich bei den Hautfarben noch ein bisschen dunkler gehen muss, als ich vielleicht vom, von der Intuition her gegangen wäre. Die Vorlagen sind natürlich nicht, um sich hundertprozentig abzuschauen, wie, also wie ein Charakter aussehen könnte. Also einfach zu übernehmen, wie die Gesichter dort aussehen, sondern sind dafür da, sich etwas zu orientieren. Und oh, lass mich in Ruhe, Pinterest. Ich will doch nur malen. Pinterest ist das Allerschlimmste, Mann. Aber wirklich. <lacht> Ernsthaft, wenn man eine Referenz sucht, ist Pinterest der Feind. Das Traurige ist, es ist sowohl... Also es ist so dieser typische Feind, der dich assimilieren will. Ja. Wenn du ein Profil hast. Super, kannst du ganz tolle Referenzen drauf sammeln. Wenn nicht, dann... Tja. Dein Pech. Die Haarstruktur ist interessant. Siehst du das? Diese... Locken, die sich offensichtlich wahnsinnig zwischen dem typisch afrikanischem und typisch arabischem Haar befinden irgendwo. Du hast hier gerade hier oben hast so diese diese grause irgendwie mhm. und unten läuft es dann in diese schönen Ringellocken aus. Total cool. Ja, spannend. Mhm. Das kann ich versuchen auch ein bisschen in den Charakter zu übernehmen. What the real Egyptians you is to look like? Ach, yeah. Huh? Der, der Kommentar. This is what real Egyptians used to look like. <lacht> mhm. Ein Stück weit ist es ja wahr. Also viele Leute stellen sich Ägypter ja immer irgendwie... Ja, dass sie so aussehen wie Shea vor. <lacht> Hier in Asterix und Obelix, dem alten Film. Ja. Doch, ich weiß gar nicht mehr. Den habe ich so lange nicht gesehen. Dabei habe ich ihn als Kind so oft gesehen. Mein Gott. Ich habe immer die Zeichentrickfilme gesehen. Die Spielfilme haben mich so gelangweilt. Ja, nee. Ach so, du meinst wie im Spielfilm. Und oh, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich glaube, also. ich habe nicht viel verpasst. Ja, nee, hast du wirklich nicht. Also, du hast ein paar schöne Kostüme verpasst. Die haben Cher in toll abgedrehte Kostüme geschmissen. Aber ich glaube, das ist auch schon alles. Ich nehme an, Cher ist Cleopatra. Ja. ja Kleopatra war wahrscheinlich sowieso ein bisschen heller als die meisten Ägypter, die war ja ägyptischstämmig, äh griechischstämmig. Ja, das ist auch gut zu wissen. Das wusste ich noch gar nicht. Wurde wurde ziemlich lange von, ja, von, von eigentlich, ähm, von Leuten griechischer Herkunft regiert. So. Königshaus. So ist das mit der Monarchie. Da kommt einfach irgendjemand, und dann sind das die Chefs für immer. Mhm. Genau. Oh, oh, oh, oh, oh, das ist auch gut. So ein bisschen... Kopfschmuck. Mhm. Okay. Was wir auch noch brauchen, ist ein guter Vogel. Ich nehme mir den Ibis vor weil der Ibis ähm, tatsächlich auch ein heiliger Vogel im, in der alten ägyptischen Mythologie war. Oh, Und war der der Hepz, welcher hat's? war das nochmal? Ich glaube, das war der schwarze. Guck mal, da steht sogar heiliger Ibis fett dran. Oh ja. <lacht> An Dann könnte man sich orientieren. Das wird er das wohl das sein, ja. Ach, oh, ich mag Vögel. Obvious. Gut zu Vögeln Witz hier einfügen. Hm. <lacht> Diese <lacht> bei den anderen so sehen, graceful. Bei den anderen sehen die Beine relativ lang aus und er dann so, <lacht> na. gut, ich. Oh, ah, hier sieht man die Füße gut, das ist richtig. Wow! Ja, und so sieht mein Browser immer aus, wenn <lacht> ich Charakterdesign versuche. <lacht> Yay! <lacht> ich weiß, es ist wunderschön. Hey, du Aber... traust dich, Referenzen zu benutzen. Das ist gut. Ja, das ist wirklich wichtig. Einfach Vorlagen schamlos zu googeln und zu benutzen, ist... Äh, wahnsinnig wichtig dafür, ein vernünftiges Bild auf die Reihe zu kriegen. Viele ja. Leute schämen sich so davor, weil sie halt das Gefühl haben, nein, das müsste ich alles aus dem Kopf können, aber man kann es halt erst aus dem Kopf, nachdem man es eine ganze Weile nach Vorlage geübt hat. Was verinnerlicht hat. Ich mache den Fehler mhm. auch immer noch sehr häufig, einfach mich zu scheuen irgendwie, nach Referenzen zu googeln. Es ist tatsächlich auch ein ganz guter Startpunkt. Ich bin ja jetzt an der Kunstschule und mein, ähm, mein Dozent in Illustration macht es häufig so, dass er sagt, okay, malt mal so, wie er aus dem Kopf denkt, dass es sein würde. Und dann gibt er uns eine Vorlage. Mhm. Ähm, das Spannende daran ist, ist, dass wir dann richtig merken, was von unserer Vorstellung abweicht und was wir noch nicht draufkriegen, was jetzt halt so notwendig ist, damit wirklich, ähm, damit es halt nach dem aussieht, was wir zeichnen wollen. Das ist natürlich clever, ja. ja. Also es bringt schon was, es einmal aus dem Kopf zu versuchen, aber dann sollte man halt schon nicht die Scheu haben, sich direkt danach eine Vorlage rauszuholen. Ja, okay, fliegende Ibisse habe ich jetzt, glaube ich, genug. Ja, das hier ist gut, damit ich die Flügelform sehe. Das ist so eine ganz miese Falle bei äh, Vögeln und Vogelwesen, dass man die Flügelform irgendwie so verallgemeinert wenn jeder Vogel eigentlich eine unterschiedliche Flügelform hat, je nachdem, wie er gerne fliegt. <lacht> du lachst, aber ich habe das das erste Mal gemerkt, als ich meinen Charakter Theo so entworfen habe, mit dieser vogelartigen Form. Mhm. Und ich habe ihn ja nach diesen, nach so kleinen weißen Vögeln namens Feenseeschwalben äh, designt. Und da bin ich das erste Mal auf eine Seite gestoßen, die halt nochmal aufgeschlüsselt hat. Fähnsehschweiben zum Beispiel haben richtig dreieckige Flügel. Ich zeichne die Form mal vor, Upp. damit man das auch mal kurz, damit die anderen auch waschen gucken haben. Die Flügel gehen im Prinzip wirklich so mhm. ähm, und mit diesen Flügeln kann ein Vogel wahnsinnig schnell fliegen und sehr wendig sein aber kann halt damit nicht super lange segeln normalerweise, sondern das ist eher eine Flügelform, die super gut für zum Beispiel Vögel ist, die kleine Fische jagen oder sowas. Hm. Kann dann super damit kurz ins Wasser tauchen und sofort wieder aufsteigen. Und der Ibis im Vergleich sieht man hier das schon, hat eine fast rechteckige Flügelform. Also... Ja. Das ist eigentlich fast schon ein großes Rechteck, weil er eher dazu gedacht ist, auch längere Zeit zu segeln. Und halt viel Gewicht tragen muss. Ja. Dicker Vogel. <lacht> ein dicker Vogel und so dünne Gliedmäßchen. Okay, also kann ich mir jetzt schon mal ein paar visuelle Notizen machen, denke ich. Mmh. Was das Gesicht angeht, haben wir, haben wir festgestellt, relativ gerade Gesichtsfläche, relativ gerade Nase, Lippen und Stirn auf einer ähnlichen Ebene. Ich glaube, die hohen Wangenknochen sind auch wichtig. Die habe ich hier auch sehr viel gesehen. Ja, da nicht. Aber ja, ich sehe sie hier. Fast alle haben dieses... Richtig... Siehst du das? Wie stark das raussteht? Dieses Dreieck von den hohen Wangenknochen. Ja, aber das sind Inde. Ja, so... Also, <lacht> <lacht> das reicht oh mein er Gott. Fluch. Uh, ist das ist peinlich. Schneiden wir raus. <lacht> hier wird nicht im Nachhinein editiert. <lacht> Wenn ich mich... Wenn ich mich äh, blamiere, dann blamiere ich mich ja halt. Ah. <lacht> ich schaue hier nochmal. Aber hier haben wir das auch. Das sind, glaube ich, nur Ägypter. Neben Middle Eastern Faces. Also von über... Ja, das ist schwieriger mit, mit Referenzen. Ja. Okay, aber das hier ist definitiv Ägypten. <lacht> Mhm. Ja, hier sind hohe Bei denen sehe ich die definitiv auch ein bisschen. Hier sind sie nicht ganz so ausgeprägt, aber. Schau nochmal in diesen... In den Guide. Ja, genau. Ob das da auch erwähnt wird. Wir reden auf jeden Fall über das Kinn. Und das hier ist auch noch interessant, dass die Augenform noch so ein bisschen... Ähm. Wie beschreibt man das? Ein bisschen Richtung äh, Katzenauge geht fast, mit den, mit den hohen Außenniedern. Ist das, was man als mandelförmig bezeichnet? Ich, äh, ich glaube, das sagt man tatsächlich häufiger zu äh, chinesischen und japanischen Augenformen. Mhm. Aber das ist, hier sieht man das, die hohen Wangenknochen. Ja, ich glaube, ich nehme die mit rein. Vorsichtig, aber ich nehme sie mit rein. <lacht> Vor allen diese Augenformen steht auch häufig durch durch ähm, Wangenknochen. Ich bin froh, dass du hier bist, um mich auf Fehler hinzuweisen, wie zum Beispiel Miriam. Das sind keine Gitter. <lacht> <lacht> ich finde die drei süß. Die grinsen so niedlich. Okay. An der Stelle mache ich mal ein bisschen zu. Das hier lasse ich noch offen. Ja, die haben auf jeden Fall sehr ausgeprägte, hohe Wangenknochen. Und das hier hat irgendwie noch gar nicht geladen. Das ist gut. Und das ist echt gut für den Kopfschmuck. Was? What the fuck? What the hell? Was machen die da? Was? Hä? Hä? <lacht> Okay, oh es gibt die entschlüsseln irgendwie anscheinend. Ja. Weil du, ah, warum Leute in ancient-ägyptischen Zeug noch ein Auge haben. Weil sie von der Seite zu sehen sind? Ich weiß nicht, ist das so? Ja. Ah, okay. Ähm. Um. Um. Und. Nasenform ein bisschen mehr so. Okay. Und dann noch ein paar Notizen zum Ibis. Ich habe ein schönes Wort erwischt. Ich jetzt erst jetzt. 14, wie es scheint. 1, 2, 3, 4, ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich ein Foto von den Zehen gefunden habe, das ist immer... Also die ausgestreckten Flügel, so am besten richtig von unten und die Anzahl der Zehen sind immer wahnsinnig schwer zu finden bei Vögeln. Ich glaube, die Leute nehmen das nicht gerne auf, weil es halt nicht gut aussieht. Hm. Okay, ja, aber vor allen Dingen haben wir hier so einen, so einen irgendwie pillenförmigen Körper und so fächermäßige Schwanzfedern ne? ja relativ rund hier ja. wie so ein wellensittichfuß aussieht habe ich ziemlich gut im kopf hat sich häufig ein wellensittich auf dich raufgesetzt oh gegeben. ja <lacht> komm erzähl die geschichte <lacht> ja ich hatte mal einen wellensittich das ist die geschichte <lacht> das ist für unglaublich bissig oh nein was <lacht> wobei ich glaube viele flügel äh, schnäbeln auch wenn wenn sie einen gern haben äh, ja, ja ich weiß nicht, also es gibt ja auch Wellensicht hier, die einem nicht die ganze Zeit beißen, also habe ich zumindest gehört. <lacht> Hast du bestimmt falsch gehört. Hm. Oh stimmt, du wolltest mir vorhin auch noch eine Geschichte erzählen von Bob. Achso ja, das ist eine etwas längere Geschichte, unterbrich mich, wenn du was Wichtiges erzählen willst. Alles klar. Also ja, das ähm, hat irgendwie noch so zu meiner Fortschadenzeit angefangen. Da habe ich auf TG so einen interessanten Thread gefunden, wo halt jemand ähm, ja, ein Spiel beschrieben hat, was er gespielt hat mit seinen Leuten. Und zwar hat er ähm, halt erstmal ein ganz simples Regelsystem aufgestellt, basierend auf D20. Und ähm, die Idee dahinter war, dass man nicht wie so häufig eine Gruppe spielt, die dann halt irgendwie kooperieren, sondern es ist tatsächlich Versus-Mode. Und zwar mit einem ganz starken, ähm, ja, mit, mit, mit, einer, mit einer ganz starken, ja, äh, mit einem Schwerpunkt auf ähm, ja, Hinterlist und so ein Kram. Und das hat er dann halt so aufgezogen, dass er den Leuten Zettel ausgeteilt hat und ihnen äh, irgendwelche, äh, jedem ein Signal zugeteilt hat. Ein subtiles Signal, mit dem er halt sagen konnte: Ich möchte jetzt irgendwas. Sneakiges machen und dann hat er einfach gesagt, okay, alle schreiben mir jetzt einen Zettel. Ja. Wenn man halt auch nicht wusste, wer gerade irgendwas Fieses versucht. Und dann hatte halt jeder irgendwie eine spezielle Fähigkeit und ähm, dann wurden sie eben in äh, irgendeiner so Art, äh, ja, tödliches, sorb-mäßiges. Dingens reingeworfen oder eher wie The Cube und da mussten sie dann halt irgendwie rauskommen, aber es war halt alles so gestrickt, dass am Ende nur einer rauskommen kann und natürlich musste man halt unter Umständen die anderen unter den Bus werfen, um weiterzukommen. Yay! Genau, und ich habe mir dann halt einfach die Idee zu Herzen genommen und habe mir selber einen entsprechenden Dungeon gebaut, Fähigkeiten ausgedacht. Ähm, dieses Zeug zusammengeschrieben, habe hab meine Rollenspielgruppe zusammengerufen und habe das mit denen gespielt. Und das haben wir tatsächlich mehrfach gemacht. Allerdings hat sich, hat sich das hat sich immer wieder ein bisschen verändert, wie, ähm, wie wir das Ganze aufgezogen haben. Beim ersten Mal haben wir es halt wirklich noch sehr, so, sehr stark so gemacht, wie in diesem Post, also richtig aufwendig mit geheimen Signalen und. Ähm, ja, darauf achten, dass auch niemand merkt, wer gerade wirklich einen sinnvollen Zettel schreibt und so weiter. Mhm. Das haben wir später dann nicht mehr so stark gemacht, weil es einfach extrem aufwendig ist. Muss auch wahnsinnig nervig für den Spieler da sein, ständig die Übersicht über all diese Aktionen zu behalten. Ja, und was eigentlich noch nerviger ist, ist, wenn äh, wenn der Spieler das Signal macht und man übersieht es. <lacht> ja, ja, schwierig. Ja, da, ich glaube, da freut sich keiner drüber. Oh, das ist auch richtig. Ja, ich hatte, ah ja, das, also das erste Bob habe ich tatsächlich noch ziemlich gut in Erinnerung und das hatte ich tatsächlich so aufgebaut, dass theoretisch alle überleben könnten, Oho. wenn sie zusammenarbeiten. Aber ich hatte ihnen halt von vornherein eingetrichtert, dass sie darauf halt nicht bauen können und dass es halt eigentlich darum geht, sich gegenseitig zu verarschen. Deswegen haben sie es auch gemacht. Hat super funktioniert. Ah, <lacht> ja. oh, du bist ein toller Spielleiter. Ja, ich hatte tatsächlich die Räume so entworfen, dass, je, dass ähm, es für jeden Raum eine Fähigkeit gab, die irgendjemand hatte, mit dem man den Raum komplett als Gruppe durchqueren konnte, ohne dass jemand zurückbleiben muss. Das ist eine schöne Idee, vor allen Dingen, wenn du den Leuten nicht erzählst, dass du sie eingebaut hast. Ja, und vor allem, wenn... Ähm also, das war eigentlich immer ziemlich offensichtlich. Das war schon so gebaut, dass die Leute das sofort sehen, dass sie ihre Fähigkeit verwenden könnten, um halt einen um halt einen Tod zu vermeiden da drin. Aber natürlich wollte niemand gerne seine spezielle Fähigkeit preisgeben. Die waren natürlich auch noch geheim. Ah. Oder überhaupt zugeben, dass sie welche haben. <lacht> hier, ist, hier ist eine Kleinigkeit, über die ich schnell gerne reden möchte. Mhm. Das eignet sich gerade super, um das aufzubringen. Ich hole das mal hier ins Programm rein. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn man, ähm, gerade wenn man so ein Mischwesen macht zwischen ähm, Menschen und Tieren, dann eignet es sich super, ähm, sich anzugucken, wo bei den Tieren die Schultern liegen ungefähr. Also der Grundaufbau von allen, oder von den meisten Tieren, ist eigentlich recht ähnlich mit vier Gliedmaßen und so weiter und hier beim Ibis habe ich hier in diesem Bild zum Beispiel gesehen, hier ist ja der Hals und hier sehen wir, dass hier die Schulter abgeht. Hier, ist so. hier in der Gegend ist ähm, das Schultergelenk, hier geht der Flügel rein und da wieder hoch. Hier haben wir dann das Handgelenk vorne. Das ist deshalb praktisch, weil wenn ich jetzt einen Menschenkopf hier ransetze, ich mir viel genauer überlegen kann, also entweder mache ich den hier oben ran, an den langen Hals, dann hätten wir die langhässige Hapi wieder, aber könnten das die vielleicht... Nudel hier. Die Nudel Die ab Nudel aber könnten das vielleicht ein bisschen graziöser hinkriegen, müsste, müsste man mal schauen. Oder ich sage halt, ich mache hier den Hals draus und mache hier den Kopf ein bisschen größer hin. Habe ja aber definitiv das Halsgelenk und das Schultergelenk, sodass ich ungefähr Bescheid weiß. Und dann kann ich auch besser damit arbeiten, wenn ich dann später zum Beispiel den anderen Flügel ausbreiten will, weil ich dann eher weiß, ja, okay, hier, also so funktioniert die Schulter in etwa. Ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Mhm. So. Äh, ja. Was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, dass es irgendeinen Grund, wenn der Ibis so. Erstmal sieht man das hier so ein bisschen. Wenn der Ibis die Flügel so zusammen hat, dann hat er hier so einen, so einen Flausch drüber. Ist das? Hm. Ach, das ist hier oben. Das kommt von da oben vom Rücken. Das müsste, ja, das müsste so nie... das sind die Schwanzfedern? Sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, es so was ist ähnliches. Ist wahrscheinlich die Oberseite der Schwanzfedern. Ah, vielleicht. Okay. Das ist <lacht> eine ungefähre Vorstellung von Ibis. Alles gut? Wird du krank? Ich hoffe nicht. Oh nein. Nein, das warte. Ist oh ja, es wäre gut, wenn du nicht krank wärst. <lacht> oh nein, du hoffst nicht krank zu sein. <lacht> so was Verrücktes. Wie kannst du nur? Dinge, auf die ich zwischendurch vielleicht auch achten soll, wäre die Zeit. Wir sind schon bei 29 Minuten. Dann breche ich hier erstmal ab. <lacht> also wir werden wahrscheinlich die restlichen Folgen schon noch im selben Zug aufnehmen, aber ich beende diese Folge hier jetzt, was das YouTube-Video angeht. Und wir treffen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn ich anfange, den Vogelkörper und den Menschenkopf zusammenzufügen und zu versuchen, daraus irgendwas zu machen, was nicht total merkwürdig und nudelig aussieht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder ein wunderschönes Wochenende, was auch immer gerade Schönes noch vor euch liegt. Und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal.